Endlich. Abschluss geschafft. Schule abgehakt. Aber wie geht's jetzt weiter? Was soll ich machen? Eine Ausbildung? Ein Studium? Oder doch erstmal Freiwilligendienst? Vielleicht auch im Ausland? Allein kriege ich da einfach keinen Durchblick. Ein bisschen Unterstützung wäre jetzt echt nicht schlecht. Vielleicht ein Wegweiser? Die gute Nachricht, den gibt es schon. Den deutschen Bildungsserver. Du musst ihn nur noch aufrufen. Der Deutsche Bildungsserver liefert dir alle Infos und viele hilfreiche Tools, damit du selbst entscheiden kannst, wie es nach der Schule weitergeht.